Nach dem, was wir bisher wissen, was nach außen gedrungen ist, kann man sagen, der Berg reiste und gebar nicht einmal eine Maus, sondern eher ein Mäuslein. Die bisher, der bisherige Erkenntnisstand macht deutlich, dass die Jamaika-Koalition oder die schwarze Ampel die zentralen Zukunftsaufgaben nicht lösen wird. Sie wird kein Konzept vorlegen gegen die soziale Spaltung in der Gesellschaft. Sie wird nicht einmal in der Lage sein, die drängendsten Probleme auch nur annähernd aufzugreifen. Ich will das an drei Beispielen deutlich machen. Erstens, die Befristung von Arbeitsverträgen wird nicht aufgehoben, sondern es kann nach wie vor weiter befristet werden. Der Mindestlohn wird nicht erhöht sodass der Niedriglohnbereich in dieser Gesellschaft nicht ausgetrocknet werden wird. Und das, was bisher zur Rente vorliegt, wird das Problem der drohenden Altersarmut und der bereits bestehenden Altersarmut nicht lösen. Keinerlei Konzept dafür ist vorhanden. Diese Regierung wird weiterhin eine Regierung der Besserverdienenden und der Reichen sein. Und sie wird die notwendigen Zukunftsinvestitionen nicht bereithalten können, weil sie in der Steuerpolitik nicht bereit ist, ist an die Frage äh, Umverteilung äh, von Einkommen und Vermögen heranzugehen. Deswegen wird es weiterhin einen großen Mangel in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Infrastruktur äh, geben. Diese Regierung ist wirklich ein Not, eine Notgeburt äh, aus Angst vor Neuwahlen, aber nicht äh, wirklich eine Lösung äh, für die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen in diesem Land. Diese Sondierungen sind eine schlechte Operette. Hier wird lediglich die Verwaltung der Katastrophe verhandelt, sowohl im Sozialen, im Klimaschutz, wie bei der Frage des Flüchtlingsschutzes. Nach allem, was wir bisher erfahren haben, wird die Schwarze Ampel ein Bündnisprojekt der Reichen, das keinerlei, aus, das keinerlei Ausweg aus der sozialen Spaltung anbietet. Ich will das in drei Beispielen verdeutlichen, dem Soli, dem Familiennachzug und dem Klimaschutz. Zum Soli. Die Abschaffung des Solis wäre vor allem eine Entlastung der Reichen. 62 Prozent der Einnahmen aus dem Soli kommen von den reichsten 10 Prozent. Versprochen haben im Wahlkampf alle, die Mittelschichten zu entlasten. Die Abschaffung des Solis ist vor allen Dingen eine Entlastung der reichsten 10 Prozent. Hinzu kommt, die Abschaffung des Solis kostet uns pro Jahr 18 Milliarden damit wäre jeglicher Handlungsspielraum durch Steuermehreinnahmen aufgefrühstückt und es wäre keinerlei Geld mehr vorhanden für den so dringend notwendigen Kampf gegen Armut und für mehr Bildungsgerechtigkeit. Zum Thema Familiennachzug... Wir haben die Grünen gewarnt, wer sich mit Angela Merkel ins Bett legt, wacht am nächsten Tag mit Horst Seehofer auf. Das ist ein echter Albtraum und ganz offensichtlich steht hier die CSU jeglicher Neuregelung des Familiennachzugs im Wege. Ich sage, die Zusammenführung von Familien ist sowohl ein Gebot der Menschlichkeit wie ein Gebot der christlichen Werte und ganz offensichtlich hat die CSU das C in ihrem Namen komplett aufgegeben, wenn es um Familien geht, die keinen deutschen Pass haben. Zum Thema Klimaschutz. Hier wird bei den Sondierungen der schwarzen Ampel um jedes Gigawatt geschachert und wir müssen eins festhalten, bei der schwarzen Ampel regiert die Abgas- und Kohlelobby und damit wird sich diese Regierung, so sie denn zustande kommt, natürlich an unserer Zukunft versündigen.